Metal Leute, Servus und willkommen beim Drachen. Gut so, ich habe gelogen. Das mit dem Video war keine Absicht. Ich bin gestern um 8 Uhr ins Bett, früh und bin aufgestanden um 19 Uhr. Ich wollte aber eigentlich um 1 Uhr aufstehen, aber anscheinend war mein Körper so fertig von dem ganzen Durchmachen in den letzten Tagen, dass er einfach sich den Schlaf geholt hat, den er brauchte. Das ist nämlich immer so eine Sache. Ja, das Video hier ist ein kleiner Zwischenvlog. Die Sache mit WoW ist jetzt die, dass ich bei WoW momentan ganz gut zurechtkomme eigentlich. Ja, ich spiele im Moment auf einem PvP-Server. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wie es passiert ist, dass ich überhaupt geliebt wurde. Naja, na gut, ich habe jetzt meine eigene kleine Gilde. Ihr braucht mir gar keine Anfrage schicken, äh, das werde ich nicht annehmen. Das wird schlicht und ergreifend meine Gilde sein, mit meinen kleinen Chasteln. Ähm, um die einfach ein bisschen zu pushen und da einfach ein bisschen so den Namen. Sache offiziell einfach für mich zu haben. Na gut. Aber das war es dann eigentlich auch dabei, soweit dazu schon. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit dabei. Also Pause rein, euer Drache. Bis dahin. Tschüss. Das Video machen, schneiden, rendern und hochladen in genau dieser Reihenfolge. Ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Also, was auch immer ihr nicht tut. Ich, ich hoffe, die Leute schauen die nicht mehr, wenn sie es vögel. Wenn sie es The sind. is it? It's a bird. The bird off the branch. <laughs>